Ich, erstmal guten Morgen, mein Name ist Tina Daimel-Seib. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ähm, ich möchte in dieser Session den, die Income-Plattform vorstellen. Das ist eine Blended ähm, Learning, Blended Campus, Blended University-Plattform, die extrem gut funktioniert. Und ich habe gedacht, ich mache so zehn Minuten lang eine Präsentation der Plattform, für kurz durch. Wie sieht das aus? Und danach. Ähm, die Interaktion wird darin bestehen, dass Sie vielleicht Fragen stellen können. Und wir haben eine Testplattform, da kann man draufgehen und das Interface ausprobieren. Oder man guckt sich auf Universitäten, also bei Hochschulen, um die die Inkommen bereits benutzen. Also ich habe das so ein bisschen locker gestaltet. Sehe gerade sind jetzt 15 Teilnehmer. Ich würde jetzt mit der Präsentation anfangen. Wenn ich die starte, dann sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe auch gerade dann nichts mehr im Chat. Also damit ich mal eben für zehn Minuten einfach am Durchsprechen. Okay. Ähm, Incom, die inkom plattform ist eine Eigenentwicklung der Fachhochschule Potsdam aus dem Interface Design, Studiengang Interface Design. Und zwar, der wurde 2004 gegründet. Ich war damals wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Design. Wir haben nach einem Tool gesucht, das unsere Lehre ähm, begleiten kann, haben nichts gefunden, haben gedacht, na ja, wir sind ja aus der Disziplin, wir machen das mal selbst. Inzwischen ist aber Incom ein, quasi ein Spin-off, eine eigene Firma und viele, es gibt schon ein paar Hochschulen, die neben der Fachhochschule Potsdam die Incom benutzen. Und zur Eigenentwicklung, also wir haben gedacht, wir machen das aus unserer Disziplin heraus, das heißt aus einem nutzerzentrierten Designansatz haben wir zunächst die Bedürfnisse und, ähm Bedürfnisse rausgefiltert, um dann eine passende Schnittstelle zu gestalten. Und zwar wollten wir, dass das Tool uns begleitet, uns unterstützt, uns nicht im Wege steht durch technoide Strukturen oder überfordernde Komplexität. Dieses Werkzeug sollte vom alten Professor, der schon mit E-Mails überfordert ist, bis zum Digital Native alle integrieren. Es sollte möglichst einfach, möglichst naheliegend und klar und möglichst schön sein, das heißt mit ästhetischen Oberflächen, weil es soll ja inspirieren und engagieren. Gut, das ist ganz klar als Blended Learning, Blended Campus Lösung ähm, konzipiert. Es sollte nie den Präsenzunterricht ähm, ersetzen, sondern ihn quasi unterstützen und Digit äh, asynchron erweitern. Also Vorlage war der reale Campus, es gibt ein schwarzes Brett, es gibt einen persönlichen Austausch, es gibt die kursbegleitende Dokumenta äh, Diskussion und es gibt auch eine Dokumentation und äh, Präsentation der Studienergebnisse. Das ist so quasi so ein Alleinstellungsmerkmal von Incom, weil das haben andere Lernplattformen eigentlich nicht. Ich springe jetzt mal rein in das Interface. und ähm, Der Campus ist hier quasi zwischen diesen beiden grauen Leitplanken, den Navigationsbalken, ähm, gerahmt. Und die linke, linke Navigation das ist die Hauptnavigation, die verlinkt die wichtigen Aspekte, Inhalte in Incom. Und die rechte Navigation ist die Nutzernavigation, die hat man nur, wenn man eingeloggt ist, und die verlinkt eigene Inhalte. Gut, hier in der Mitte sind, ist es die Übersicht der Workspaces. Workspaces sind die digitalen Arbeitsräume in Incom, die zum Beispiel Lehrveranstaltungen begleiten, aber auch ähm, Studierende können sich einen Workspace aufmachen, um Referate, gemeinsames Referat vorbereiten, eine Ausstellung vorbereiten oder was auch immer. Also diese Übersicht kann auch als digitales Vorlesungsverzeichnis äh, fungieren. Hier findet man alles und kann es filtern. Ich springe mal rein in so einen Workspace, in so einen digitalen Arbeitsraum. Also da findet man alles, was der zu der Zusammenarbeit bedarf. Da gibt es die Konversation, die Mitglieder, die Termine, die Infos und die Materialablage. Synchrone, also ist ja rein, asynchron, synchrone Tools wie der Online-Kursraum, das heißt ein Zoom, Big Blue Button, Jitsi Link, kann direkt prominent Verlinkt werden, genauso ein Whiteboard, ein Link auf andere synchrone Tools. Das heißt, in diesem, in dieser Workspace-Ansicht hat man alles auf einen Blick. Es ist alles sofort da. Ähm, ein Workspace hat drei Tabs. Äh, wir sind gerade im Workspace. Im Info steht das, was im Vorlesungsverzeichnis steht. Und ähm, dann gibt es den Projekte-Tab. Das sind die Studienergebnisse aus dieser Lehre, also aus dieser Zusammenarbeit. Die sind hier das sind quasi Projektdokumentationen, die hier verlinkt sind. Ähm, Nochmal hochgesprungen, es gibt auch einen eigenen Punkt Projektarchiv. Das sind, ähm, weil Projekte können ja alles Mögliche sein. Es können Bachelor, Masterarbeiten sein, einfache Studienergebnisse, freie äh, Forschungsprojekte. es können ähm, pra ähm, Praktikumsberichte sein oder eben auch in Corona war das jetzt Semestern war das sehr üblich, dass man ähm, Projekttagebücher ja, ähm, Protokoll dokumentiert hat. Der Vollständigkeit halber springe ich auch mal in so ein Projektdokumentation rein. So eine Projektdokumentation hat ein großes Teaserbild, es hat einen Titel, es hat einen ähm, Abstract und darunter lassen sich beliebig viele Abschnitte anlegen, die dann eben mit Text, mit Bild, mit Video gefüllt sind. Ganz unten äh, gibt es dann die Metadaten zum Projekt, äh, welche Fachgruppe, was ist das für ein Projekt, gibt es einen Betreuenden, aus welchem, gibt es einen zugehörigen Workspace. Nutzerinnen können äh, Feedback hinterlassen oder auch applaudieren. So, der letzte Punkt, den ich noch erkläre hier aus, dem, aus der Hauptnavigation, ist der, der, der Personenpunkt. Und zwar ist das mehr als jedes ähm, Intranet der Hochschule. Findet man hier alle, alle Personen, die mit der Hochschule zu tun haben, neben dem aktiven Hochschulpersonal wie Lehrende, Mitarbeiterinnen und Studierende gibt es eben auch die Gäste der Hochschule aus Kooperationen und die Alumni verbleiben auf der Plattform, sofern sie sich nicht abmelden möchten und bleiben somit erreichbar. Klickt man auf ein Profil, hat man Kontaktmöglichkeit und Kontext zu Person in Form von Projekten, die die Person dokumentiert hat oder Workspace-Mitgliedschaften. Man sieht so die Interessen der Person. Gut, INCOM versucht quasi den Campus als Ganzes abzubilden und transportiert jede Menge äh, soziale Informationen. Es besteht aus einem vernetzten Community-Modell, das diese verschiedenen ineinander verwobenen Gruppen moderiert und sie zu einem identitätsstiftenden ganzen aufsummiert, dem zusammenarbeitenden Campus. Und das manifestiert sich am besten auf der Income Startseite. Hier wird nämlich die ganze Information geteilt, die die Community dafür vorsieht. Also es ist wie so die Spitze eines Eisbergs, ganz oben. Es ein wird angeteasert, eins zufällig, eins der letzten zehn dokumentierten Projekte, die anderen gehen links in die Spalte. In der Mitte ist ein großer, globaler Kalender. Das heißt, man kann in einem Workspace, kann man Termine eintragen für die Gruppe oder man kann immer so ein Häkchen Income Startseite machen, dann schickt man das auf die Startseite. Genauso gibt es ähm, Aktuelles aus den Workspaces. Das sind Beiträge aus einem Workspace, wo auch gesagt wird, oh, das ist jetzt nicht nur für die Arbeitsgruppe relevant, sondern für den ganzen Campus und dann wird es nach oben geschickt und so Füllt, ach so, in der Mitte gibt es noch angeteasertes schwarze Brett, darf an keiner Hochschule fehlen. Und so füllt sich diese Startseite mit Inhalten aus der Community, die allerdings dafür vorgesehen sind. Weil bei Projekten und Workspaces gibt es und Beiträgen, es gibt immer so unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen, wie weit man das teilen möchte, also wie offen. Aber Inko möchte quasi, dass nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, sondern auch die Community mit einbezogen wird. Also immer, dass man auch immer guckt, nicht ist das nur für die Arbeitsgruppe relevant oder für alle? Ähm, Gleiches bei Terminen und Projekten. Und man soll nicht sein eigenes Süppchen immer nur kochen, sondern teilen. Austausch ist groß geschrieben. Gut, das soll Inkommen dann zu einem Platz machen, an dem man sich gerne aufhält, gerne rumguckt, sich informiert und auch gerne gibt. Hier mal das Feedback einer Nutzerin. Wir haben in jeder Income-Plattform so ein Workspace Income-Entwicklung ähm, in, integriert und dort posten wir, wenn es zum Beispiel Serverarbeiten gibt, wenn es Bugs gibt, die Nutzer sagen, oh, wir hätten so gern dieses Feature und so weiter. Aber hier habe ich jedenfalls mal Serverarbeiten am Wochenende machen müssen. Und eine Nutzerin aus Dessau in dem Fall sagt, ja, okay, ich richte mich darauf ein, Wochenende ist schon okay, ansonsten hängen wir ja immer auf Income rum. Und ich habe das jetzt nicht als plump Bewerbung quasi ähm, gezeigt, sondern ich mag dieses Bild von einem Platz, ähm, auf dem man gerne abhängt, wo Leben stattfindet, wo soziale Kontakte sind. Und die Online-Lehre wird ja auch immer mit Social Distancing ähm, gleichgesetzt oder in Zusammenhang gebracht. Und da finde ich diese sozialen Verweis besonders hilfreich. Gut, so nun kommt der Screen mit den Bullet Points. Weil ich habe ja die These aufgestellt, dass ähm, Income different by Design ist und Bullet Points sind immer so ein Takeaway. Mein Kollege sagt, ähm, Tina, deine Präsentationen sind so unverständlich. Man muss einfach eine These aufstellen und dann mit Bullet Points auflösen. Und das mache ich jetzt hier nochmal. Und zwar Income ist einfach klar und schön. Das heißt gut gestaltete Interfaces, ähm, die motivieren und engagieren. Incom hatte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das ist in die Nutzungsstruktur gestaltet, sozusagen, weil Studierende dürfen all das auch, was ähm, Lehrende dürfen. Der, kleinste, erst, ähm, der einzige kleine Unterschied ist, dass sie einen Workspace nicht zur Lehrveranstaltung deklarieren dürfen. Ansonsten, ja, genau, ähm, Lehre und Studienergebnis ergänzen einander. Das macht Sinn. Auf einem Bein steht sich nicht und ich finde das ein Gutes Design, diese beiden zusammenzuführen und Incom baut auf soziale Wahrnehmung und auf Austausch und schafft so eine menschliche Kultur der Zusammenarbeit, die den digitalen Campus eben erweitern soll. Gut, ich bin jetzt mit dieser Präsentation durch und warte nur darauf, dass ich Sie wieder sehen kann oder sehen kann, wie viel hier überhaupt da sind. Das ist echt anders als bei Zoom. Hier gibt es noch ein paar nützliche Links. Unsere Firmenwebseite. Da sieht man, welche Hochschulen benutzen Income und kann einfach mal darauf gucken. Ähm, wie sieht denn das dort aus? In, dann ist dort auch die Funktionalität noch mal beschrieben. Und es gibt eine Testinstallation unter testincom.org. Da kann man das Interface ausprobieren. Und diese Plattform ist jetzt, jetzt habe ich immer gesagt, Income ist äh, schön, ist überhaupt nicht schön, diese Plattform, weil man merkt, ein gutes Interface braucht auch sinnvolle, gute Inhalte, um zu inspirieren. Und das ist halt nur Dummy-Content. Gut. So, es sind immer noch Leute da. Ich bin wieder da. Wie gesagt, am Anfang, ich habe mir so vorgestellt, dass ich jetzt zwar einen Browser aufmachen kann. Entweder die... Äh, nee, dann sehe ich ja schon wieder nichts mehr. Ähm, das ist auch dumm. Genau. Ähm, die Testplattform oder ich beantworte Ihre Fragen im Chat vielleicht und zeige dann entweder auf der Testplattform oder auf einer, ich habe noch eine andere Idee, ich mache ein kleines, kleines Browserfenster, dann kann ich immer noch den Chat sehen und gehe zum Beispiel mal auf die odysseus Kunsthochschule. Ich sehe, meine Navigationsbalken sind eingeklappt. Also hier ist meine Navigation und hier ist die Hauptnavigation. Ich sehe, es gibt keine Fragen. Es gibt auch nicht die Möglichkeit zu winken, weil ich sie ja nicht sehe. Solange es keine Fragen gibt, würde ich einfach mal, genau, dann verlassen die Leute, haben keine Lust auf Interaktion, den Raum. Sonst klicke ich einfach mal rum auf so eine Plattform. Das ist die Startseite der muthesius Hochschule. Man sieht die Workspaces. Ich kann die Workspaces filtern. Irgendwie ist das drin. Workspaces filtern. Ich kann jetzt zum Beispiel, was ich immer ganz spannend sage, nicht die Lehrveranstaltung die rausfiltern und sehe, was an sonstige Workspaces noch ganz interessant ist an so einer Hochschule. Okay, freies Aktzeichnen, manche wirken trotzdem wie hoch wie, wie, ähm, wie Lehrveranstaltungen, die wurden bloß nicht zur Lehrveranstaltung deklariert. Oh, es gibt eine Frage. Nee, äh, das ist quasi Organisation. Ja, es wäre schön, wenn es Fragen gäbe. Solange würde ich einfach weiter quatschen. Oh, ich habe eine Push-Nachricht, die Nerven. Wurde die Plattform gemeinsam mit den Studierenden entwickelt? Ja, die wurde tatsächlich in, mit Studierenden in einem Kurs im, mit Professor Boris Müller und mir und Studierenden entwickelt und wir haben, also das merkt man auch richtig, dass Studierenden zum Großteil die mit konzipiert haben und die machen auch jetzt noch weiter, weil Income wird ständig weiterentwickelt und wir schaffen es immer durch diese Workspaces, die Income-Entwicklungs-Workspaces, immer Kontakt weiter zu den Nutzern zu halten und die wünschen sich was und wir können auch so ganz spontan, also zum Beispiel diese Direct-Links, -Direct zu den ähm, Online-Kursseminaren, also zu Zoom oder so, die sind innerhalb von zwei Wochen entstanden, nachdem das Corona-Semester angefangen hat. Also wir reagieren auch immer darauf, was die Nutzer brauchen und wir stehen äh, im Kontakt. Und ja, die Studierenden sind, sind bei uns ganz groß geschrieben. Die können mit, also im Gegensatz zu Moodle, können die äh, mitgestalten ihre, auch wenn sie in einem Workspace, sie treten quasi, das könnte ich nochmal. mal wo sehen Sie den Vorteil zu Alternativen wie Moodle? Ja, ich habe Moodle ja gerade erwähnt. Also Moodle finde ich, ähm, wenn ich jetzt sage Technoide Strukturen und überfordernde Komplexität und schönes Interface, sehe ich das alles gar nicht sozusagen. Und Moodle gegen Moodle haben wir so ein bisschen entwickelt, weil ähm, Moodle ist so, es gibt einen Oberadmin, den gibt es bei Incom nicht, sondern alle Nutzer gestalten diese Plattform, also indem sie quasi ähm, Workspaces aufmachen, Content nach oben schicken und auch der, der Studierende, also die Workspaces sind frei, man geht da rein, meldet sich an und man kann in diesem Raum mitgestalten. Man kann Kategorien vergeben, es ist ganz anders als bei Moodle, wo ein Admin irgendwas freischaltet, sozusagen. Ein Workspace stellt also, also eine Vorlesung dar. Können Vorlesende ihr? Ja, aber ähm, das, die letzte Frage, ich, ich lese sie mal vor, Ein Workspace stellt also die Vorlesung dar, können Lehrende ihre Vorlesungsinhalte schon für das ganze Semester hochladen, sortieren und vorplanen, sodass also der Lehrende nur einmal zu Beginn des Semesters Arbeit hat und dann nicht mehr. Also es gibt eine Materialablage, wo natürlich alles, ich gehe mal live in mein zweites Fensterchen. Das sehen Sie, ne? davon gehe ich aus und gehe mal in einen ähm, in ein Workspace, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe hier eine ähm, Dateiablage und kann also erstmal richte ich den Workspace ein, indem ich sage, es ist eine Lehrveranstaltung und ähm, kann so ein Fach hinzufügen. Zum Beispiel Kultur, ich beschreibe es, ich kann Werkzeuge zur Verfügung stellen, ich sage an welchem Tag das ist, ich kann hier den Zoom-Link hinterlegen oder ein Miro-Board, ich kann mir die Arbeit teilen, aber ich glaube, ich möchte mal konkreter auf Ihre Frage eingehen, ich kann hier Material hochladen, ich kann mir eine Ordnerstruktur einrichten und ähm, diese Ordner kann ich auch fürs nächste Semester ähm, mir wieder importieren in den nächsten Workspace. Aber eigentlich ist das nicht das, was wir wollen, weil wir wollen eigentlich, dass das über eine lebendige Kommunikation geschieht. Und ähm, eigentlich ist am Tag der Vorlesung, der Seminar, äh, des Seminars wird dann die Vorlesung hochgeladen und dazu werden Fragen gestellt und so läuft das. Also man kann beides, aber es inkommen versucht, andere Wege zu beschreiten. Gut, stellen Sie diese Plattform ausschließlich anderen Hochschulen zur Verfügung oder fassen Sie auch andere Zielgruppen ins Auge, zum Beispiel Schulen, Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen? Ja, ähm, eigentlich ist es ein Tool für die Lehre, aber zum Beispiel hat das Hochschulforum für Digitalisierung mal einen Hackathon damit gemacht. Wir haben eine, für über zwei Jahre hat eine Forschungsgruppe damit gearbeitet. Das Problem damit ist hier dass Incom irgendwie so eigentlich so eine gewisse Prozentsatz an, an zusammenarbeitenden Nutzern braucht, um gut zu sein. Und es, wir sagen, der ist bei mindestens 100 oder 100 Leuten erst, ich habe schon wieder eine, erst, also es müssen so eine gewisse Anzahl von Menschen zusammenarbeiten, damit das klappt. gibt es eine Übersicht der Funktionalitäten im Vergleich zu anderen gängigen LMS wie Moodle, Studie, Canvas und so weiter. Es gibt eine Übersicht der Funktionalität, aber nicht, äh, nicht zu den, im Vergleich zu den anderen. Ähm ich glaube, wir haben kein Chat, wir haben nichts Synchrones, wir machen keine Learning Analytics aus Prinzip. Wir haben Noten nennen, ich denke, es ist in vielen Sachen gleich. Es ist einfach, ich würde sagen eher weniger, aber besser. <lacht> sage ich mal ganz frech. Und in jedem Fall ähm, ist der Service, also die anderen, Sie haben jetzt lauter Mo ähm, Open Source Tools angesprochen, die sind ganz toll. Aber wie gesagt, bei uns kann man immer jemand ansprechen. Und ähm, auch ganz persönlich. Man kann E-Mail schreiben, über den Workspace gehen oder sogar anrufen. <lacht> bitte, bitte. Gut. Keine Fragen mehr. Monat. Ach, ich kann, hatte ähm, das auch antworten können, genau. Incom ähm, ist als Rundum-Sorglos-Paket geplant. Das heißt, wir hosten, wir entwickeln weiter. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, und wir machen Support. Es gibt verschiedene Pakete. Das kleinste Paket ist bis 500 Nutzer. Das kostet 300 Euro im Monat. Das bis 1000 ist 580. Und ganz neu und noch nicht online ist, ähm, wenn man Income für eine ganze Uni, ähm, Universität betreibt, kann man in verschiedene Fachbereiche oder Fakultäten aufteilen, das heißt, die Fakultät Design hätte immer noch ihre Startseite mit ihren Inhalten, aber man kann auch ähm, interdisziplinäre Workspaces aufmachen und umschalten. Na, noch eine Frage? Irgendwas noch? Ja, danke schön. Interessant, sind hier Studierende in der Audience? Stelle ich mal Fragen? Ja, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und ich denke, das war's. Nein, die UDK Spaces Plattform, die interessiert mich auch. Ich war tatsächlich auf dem Rundgang am Sonntag und ähm, da war, wurde die vorgestellt, aber um 17 Uhr war ich dann schon wieder weg und ähm, hatte Hunger. Ja. Ähm, haben Sie einen Link für mich? Ich denke, die Spaces, das ist ein Konglomerat zusammen aus, aus ähm ich habe an der UDK studiert, also HDK damals noch, darum interessiert mich die immer ganz besonders, das ist meine Alma Mater sozusagen und die Kunsthochschule Weißensee arbeitet ja mit Incom, aber die UDK nicht, die baut auf Open Source und das ist auch wahrscheinlich ein naja, so ein schwer zu schiffbares Schiff aus individuellen Interessen. Ja. Der Unterschied hat sie interessiert. Ich glaube, dass das Incom ist ein gestaltetes Einort, wo man alles findet. Und ich glaube, dass die, diese Matrix von der UdK, also da gibt es ein, ein Chat-Tool und da gibt es ein... Zoom-Tool und so weiter und so fort.